In diesem Video erkläre ich, wie man den Mittelwert berechnet. Der einfachste Fall ist, wenn wir es mit Rohdaten zu tun haben, das hier wäre so eine Urliste, das sind einfach die einzelnen Werte in einer Reihe aufgeschrieben. Das können zum Beispiel Punkte sein, die Personen erhalten haben. Die erste Person hat einen Punkt, die zweite zwei Punkte, die dritte drei, die vierte drei und so weiter. Ähm, hier habe ich in die Formel für den Mittelwert hingeschrieben. Die Formel heißt einfach, dass die einzelnen x ähm, Summiert werden und das Ganze dann durch n geteilt. In der vereinfachten Schreibweise also die Summe aller xi und zwar von 1 bis n geteilt durch n. Das kann ich also direkt machen. Ich schreibe hier einfach den Mittelwert hin. 1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus 6 geteilt durch 10, weil ich es mit 10 Merkmalsträgern zu tun habe. Da kommt 40 raus, durch 10 ist gleich 4, ein Mittelwert von 4 also. Um Sie nicht zu verwirren, dieses 1 durch n, 1 durch n mal 40 ist das gleiche wie 40 geteilt durch 10. Das heißt, diese 1 durch n Schreibweise, die werden wir noch öfter haben, ist identisch mit der geteilt durch n. Wenn ich es mit einer Häufigkeitstabelle zu tun habe, dann brauche ich eine andere Formel. Ich habe Ihnen das gleiche Beispiel wieder mitgebracht. Das ist die Urliste, die habe ich übertragen in eine Häufigkeitstabelle. Häufigkeitstabelle bedeutet, hier vorne stehen die einzelnen Ausprägungen von a gleich 1 bis 6. Und hier stehen die Häufigkeiten, wie oft diese Ausprägung vorkommt. Also eine Person hat die Ausprägung 1, eine Person hat die Ausprägung 2, zwei Personen haben die Ausprägung 3 und so weiter. Jetzt brauche ich die Formel und ich fange mit diesem Teil der Formel an. Ich zeige Ihnen nachher noch, wie die Alternativen funktionieren. Das heißt, ich muss Ni mal Ai machen. Ni ist 1, Ai ist 1, also 1. Plus Ni, ist, N2 ist 1, A2 ist 2, plus 2. Plus 2 mal 3, ist 6. Plus 2 mal 4, ist 8. Plus 1 mal 5, ist 5. Plus 3 mal 6 ist 18. Das Ganze teile ich wieder durch n. n ist in dem Fall wieder 10. Kommt gleich raus die 4. Das heißt, der Mittelwert ist 4. Haben wir vorher schon ausgerechnet. Statt den absoluten Häufigkeiten kann ich jetzt auch die relativen Häufigkeiten nehmen, das ist diese Variante. Die relativen Häufigkeiten muss ich zuerst ausrechnen, das mache ich, indem ich Ni durch N teile. N1 ist 1, durch N10 gibt 0,1, N2 ist 1, durch 10 ist 0,1, N3 ist 2, durch 10 ist 0,2 und so weiter. Und jetzt kann ich schon diesen zweiten Teil der Formel anwenden, indem ich nämlich einfach Ri, das ist die Schreibweise für die relative Häufigkeit, mal die jeweiligen Ai und davon die Summe mache. heißt also, ich muss 0,1 mal die Ausprägung, nämlich A1, plus 0,1 mal A2, das sind dem mal 2, plus... 0,2 mal 3, weil das die Ausprägung ist, plus 0,2 mal 4 plus 0,1 mal 5 plus 0,3 mal 6. Da kommt dann wieder 4 raus, den Mittelwert, den wir gerade eben schon berechnet haben. Jetzt fehlt uns noch die Formel für den Mittelwert, wenn wir es mit einer klassierten Häufigkeitstabelle zu tun haben. Ich habe Ihnen hier wieder das gleiche Beispiel mitgebracht. Das ist meine Urliste, meine Rohdaten, die habe ich überführt in eine klassierte Häufigkeitstabelle. Ich habe Klassen gemacht von 0 bis 2, von 2 bis 4 und von 4 bis 6. Zwei Personen haben einen Wert zwischen 0 und 2, vier Personen einen Wert zwischen 2 und 4, vier Personen einen Wert zwischen 4 und 6. Ich kann den Mittelwert jetzt wieder mit den absoluten Häufigkeiten oder mit den relativen Häufigkeiten berechnen. Für beide Varianten brauche ich das sogenannte Klassen, die sogenannte Klassenmitte. Die Klassenmitte ist der Wert, der genau in der Mitte der Klasse liegt, also zwischen 0 und 2, genau in der Mitte liegt die 1. Sie können es auch berechnen, indem Sie die untere Klassengrenze plus die obere Klassengrenze durch 2 machen. Ich mache es mal bei der zweiten Klasse 2 plus 4, obere plus untere Klassengrenze geteilt durch 2, 6 durch 2 ist 3 und hier ist die Klassenmitte die 5. Und Jetzt kann ich schon anfangen zu rechnen, der Mittelwert ist 1 durch n, n ist 10, ich habe es mit 10 Personen zu tun, mal jetzt die Summe von n mal m, also in dem Fall 2 mal 1 ist 2, plus, weiter geht es, 4 mal 3, also 12 plus letzter Wert 4 mal 5 ist 20 plus 20. 20 plus 12 plus 2 ist 34 geteilt durch 10 und hier kommt dann die 3,4 raus. Jetzt merken Sie schon, die, der Mittelwert bei der klassierten Häufigkeitstabelle stimmt nicht mit dem Mittelwert überein, den wir bei den Rohdaten haben. Das habe ich in dem vorigen Video schon erklärt. Bei einer klassierten Häufigkeitstabelle gehen Daten verloren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo diese zwei Personen jetzt liegen in der Klasse, oben oder unten oder in der Mitte. Deswegen unterscheidet sich der Mittelwert etwas, wenn ich es mit klassierten Daten zu tun habe, von dem Mittelwert mit Rohdaten. Zum Schluss, das geht relativ einfach, das Ganze noch mit den relativen Häufigkeiten, gleiches Spiel wie vorher, ich brauche die relativen Häufigkeiten, 10 habe ich an Personen 0,2, 0,4, 0,4 und jetzt heißt die Formel mit den relativen Häufigkeiten einfach die 0,2 mal jetzt die Klassenmitte, also mal 1 plus 0,4 mal die Klassenmitte ist 3 plus 0,4 mal die Klassenmitte ist 5, ähm, kommt das gleiche raus, ähm, 3,4.